Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat letztens mitbekommen, dass ich die Doku The Social Dilemma mir angeschaut habe und dass sie mir doch im Gedächtnis geblieben ist und ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Wer die Doku nicht kennt oder nicht weiß, worum es da geht, die Doku ist von verschiedenen Aussteigern aus der Social Media Welt, also von Menschen, die früher bei Facebook gearbeitet haben, bei Pinterest, bei Instagram, bla bla bla. Und die erzählen, wie Social Media uns inzwischen beeinflusst, wie das in unsere Welt eindringt und wie die Konzerne hinter diesen Social Media Plattformen natürlich super viele Daten und Infos über uns haben, die sie auch nutzen, um damit Geld zu machen, um Werbung zu schalten und so weiter und so weiter sofort. Und ähm, ich wusste zwar auch schon ganz viel davon, aber das nochmal so zu hören und das war auch eine Doku, die relativ extrem und überspitzt teilweise dargestellt war, war schon krass. Ich dachte mir besonders jetzt, wo es wieder dunkler wird und kälter draußen und wir zusätzlich noch in einer Pandemie leben, in der wir uns eh nicht so viel mit Leuten treffen sollten, benutzen wir Social Media eh nochmal ganz anders. Und vielleicht ist euch das auch im März, Februar, April, im Frühjahr halt aufgefallen. Als es dann den Lockdown gab, ist auf jeden Fall bei mir die Bildschirmzeit extrem hoch gegangen. Und das ist halt nicht gut, das wissen wir alle. Es ist auf jeden Fall besser zu lesen, anstatt auf Instagram rumzuhängen oder zu malen oder zu puzzeln oder irgendetwas, wo halt der die Augen nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren und ich habe mir mal so ein paar Ideen überlegt oder Tipps, wie man äh, den Social Media Konsum besonders in der heutigen Zeit ein bisschen einschränken kann oder das Ganze einfach ein bisschen bewusster gestalten kann. Vermeidet Second Screens. Das bedeutet, wenn ihr Fernsehen guckt, dann legt euer Handy gefälligst weg. Weil ihr könnt euch eh nicht drauf konzentrieren, was gerade auf Instagram los ist, während da der, der Tatort läuft oder so. Es ist eh schon viel fürs Gehirn, sich auf einen Bildschirm zu konzentrieren und auf die Handlung und so. Aber zwei gleichzeitig ist eigentlich kaum noch machbar. Und ich finde, das merkt man auch immer so ein bisschen, wenn man dann so 10-15 Minuten ähm, ja, vor zwei Bildschirmen gleichzeitig sitzt. Man weiß irgendwann nicht mehr, boah, was mache ich eigentlich gerade? Ich kriege dann super auf Kopfschmerzen und ähm, es bringt halt auch einfach nichts. Mistet eure Social Media Accounts regelmäßig aus und darüber habe ich auch, glaube ich, schon mal ein Video gedreht. Guckt mal, wem folgt ihr überhaupt so? Welche Inhalte guckt ihr euch überhaupt so an? Weil der Algorithmus weiß ja, wem ihr folgt, was ihr euch gerne anguckt, was ihr euch wie lange anguckt, was ihr speichert, was ihr liked, was ihr kommentiert und dementsprechend zeigt er euch ja auch diese äh, Informationen oder ähnliche Inhalte mehr an. Und wenn ihr größtenteils Leuten folgt oder euch Inhalte von Leuten anguckt, die ihr vielleicht eigentlich gar nicht so mögt, wo ihr eigentlich eine Abneigung oder sogar so ein Neidgefühl ähm, spürt, dann wird das halt durch den Algorithmus noch mehr gepusht. Und das ist nicht gut. Deswegen sortiert aus, wem ihr folgt und was ihr euch anguckt und trifft bewusst die Entscheidung, welche Inhalte gut für euch sind und welche euch auch öfter angezeigt werden dürfen, sollten, müssten. Schaltet die Push-Benachrichtigungen auf eurem Handy aus. Jetzt muss man natürlich überlegen, macht es so viel Sinn, die Push-Benachrichtigungen für WhatsApp auszuschalten, weil da kann ja auch mal was Wichtiges sein, wo man sofort darauf reagieren muss. Ich finde eigentlich, wenn was wichtig ist, dann ruft man an. Von daher könnte man sich selbst das überlegen. Ähm, aber ich habe auf Instagram auf jeden Fall komplett die Benachrichtigungen ausgeschaltet und ähm, habe das auch noch nie angehabt. Also da bin ich auch sehr happy drüber. Und ich glaube halt, es ist für das Gehirn, wenn es weiß, ey, jemand will was von dir, jemand hat ein Foto hochgeladen, auf dem du bist, jemand hat dein Foto kommentiert, dann dreht das Gehirn durch und du willst das dann wissen. Das ist dann wie so ein... Pendel, das vor dir ist und du musst nur noch danach greifen und du greifst auch danach. Von daher ist die Benachrichtigung ausschalten, glaube ich, eine ziemlich gute Methode, um sich da selbst so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese zuletzt online oder gelesen Geschichte bei WhatsApp auszuschalten. Also gibt es das überhaupt noch? Ich habe das schon so lange ausgeschaltet, dass ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß. Aber oben steht doch, wann die Person zuletzt online war, wenn du das selbst auch von dir angeschaltet hast. Und die Haken werden blau, wenn die Nachricht gelesen wurde. Macht das aus. Das ist das ist ja krank. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall auch selbst mehr zu Herzen nehmen sollte, ist, lasst euer Smartphone aus dem Bett raus. Egal, ob ihr es abends benutzt oder morgens, euer Tag wird dadurch nicht besser, eure Nacht wird dadurch nicht besser, ihr schlaft schlechter. Ähm Ihr habt einfach noch mehr zu verarbeiten, entweder kurz vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem Aufstehen, wenn ihr eigentlich mit einem frischen Kopf und ähm, ne, einem frischen Geist wieder in den neuen Tag starten wollt. Ähm, ihr belastet euer Gehirn einfach damit so vielen Informationen. Eigentlich müsste es echt so eine, so eine Grenze geben vom Bett, hier kein Smartphone mehr und ich muss es mir unbedingt zu Herzen nehmen. Vergesst niemals, dass auf Social Media jeder Inhalte posten kann. Das sind Menschen, die super schlau sind und die Ahnung haben und die wichtige Themen ansprechen. Aber das sind auch ganz viele Menschen, die nicht so schlau sind und die froh darüber sind, dass sie eben Social Media als Plattform gefunden haben, auf der sie viele Leute gleichzeitig erreichen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alles, was wir aufs überall eigentlich sehen, aber es geht ja um Social Media, hinterfragen. Egal, ob das jetzt von der Tagesschau-App ist, oder von Trump, oder von dem Wendler, oder von mir. Alles. behaltet eure Bildschirmzeit mal ein bisschen im Auge. Ich finde, das ist schon eine ganz gute Richtschnur, an die man sich so halten kann, wenn man sich sagt, okay, ich möchte nicht mehr als zwei Stunden am Handy sitzen. Klingt viel, ist glaube ich bei vielen aber auf jeden Fall der Fall. Wenn man dann Sonntags die Benachrichtigung bekommt, dass die Bildschirmzeit in der letzten Woche im Durchschnitt vier Stunden war, Wäre das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es gut wäre, sich mal ein Buch zu kaufen oder mehr spazieren zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen oder wie auch immer. Und wie gesagt, jetzt gerade ist es natürlich alles so ein bisschen schwierig, noch mehr schwierig durch Corona. Aber ich glaube auch trotzdem, dass man auch aktuell seine Zeit definitiv sinnvoller investieren kann, als nur auf Social Media rumzuhängen. Ich merke immer wieder total, was das ausmacht, wenn ich mein Handy so irgendwo sehe. Vor allem, wenn es da noch aufleuchtet, kann ich mich kaum stoppen und will unbedingt drauf gucken, aber ähm, sobald ich das nur irgendwie ganz einfach verstecke, unter einem Buch lege oder, keine Ahnung, unter die Bettdecke schiebe oder so einfach, dass es nicht mehr in den Augen ist, aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, habe ich das nicht mehr. Da kann ich mich fünf Stunden aufs Arbeiten konzentrieren, ohne einmal darüber nachzudenken, was denn jetzt gerade auf Instagram abgeht. Überlegt euch mal Zeiten, an denen ihr nicht auf euer Handy gucken dürft, beziehungsweise an denen ihr bestimmte Apps nicht nutzt. Ich habe das mal, ich glaube nur ein, zwei Wochen oder so gemacht, dass ich sonntags kein Instagram genutzt habe. Und es war so krass. Also ich hatte erstens viel mehr Zeit, zweitens ist es mir richtig schwer gefallen. Ich habe immer aus, so aus dem Unterbewusstsein heraus mein Handy entsperrt und sofort auf Instagram. Es war echt nicht einfach. Aber ich dachte mir am nächsten Tag so, ich habe auch einfach nichts verpasst. Also entweder vielleicht so einen ganzen Tag am Wochenende, viele arbeiten natürlich auch inzwischen mit ihrem Handy, ähm, oder natürlich einfach, dass ihr sagt, ich gucke erst um 12 Uhr auf mein Handy und dann nur bis 6 oder so. Ich glaube, das bringt auch schon sehr, sehr viel. Und zu guter Letzt, und das ist natürlich nur für die ganz Hartgesottenen unter uns, löscht eure Accounts. Ich habe nach dieser Doku Facebook gelöscht, also die App auf meinem Handy und den Facebook-Manager, weil ich das eh fast nicht benutzt habe. Ähm, Pinterest habe ich gelöscht, weil ich da so selten drauf bin. So für den Umzug war das praktisch, aber jetzt, aktuell brauche ich das irgendwie nicht. Und auch Google, die App habe ich gelöscht, habe ich mir so eine Suchmaschine runtergeladen, ähm, die das nicht speichert, deine ganzen Verläufe. Genau, Instagram habe ich noch, klar, WhatsApp habe ich noch, Twitter hatte ich nie also habe ich jetzt eigentlich so als richtiges Social Media Ding nur noch Instagram und das wird richtig schwer, das mal zu löschen. Also das geht glaube ich nicht. Das waren so meine Tipps für bewussteren Umgang mit Social Media. Vielleicht habt ihr ja auch noch gute Tipps. Wenn ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, die in den Kommentaren zu lesen. Und ihr könnt mir ja auch mal schreiben, welche Tipps ihr davon schon beherzigt oder wo ihr euch noch gerade sehr schwer tut. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr damit so umgeht und schreibt mir mal bitte eure Bildschirmzeit in die Kommentare. Ich finde es mega spannend, da mal zu wissen, wie so der Schnitt ist bei meinen Zuschauern. Also danke fürs Zusehen, äh, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!